In diesem Video von der CMT 2023 zeigen wir euch unsere Eindrücke, insbesondere Zugang zu Luxusmobilen, alternativen Ausscheidungsmöglichkeiten, abschließendes und sauberes, praktisches, kreatives und elektrisches. Darüber hinaus ein Hinweis auf ursis Traumziel und Impressionen unseres Kamerakindes Lennox. Ja, und geschimpft bekomme ich auch wieder. Helle, was hast du denn jetzt schon wieder gesagt? So was nenne ich königliches Reisen und wer in unserem Alter so reisen möchte, der braucht nicht nur das Kleingeld dazu, sondern auch eben den Führerschein und da zeigen wir euch, wo man den erwerben kann. Hallo Sie, oder? Ja, für uns auf jeden Fall, außerdem haben wir noch keinen Führerschein. Und auch vom Betrag ist ja wie groß. Ja, das kommt noch dazu. Und für uns sowieso jetzt keine Option. Nein, nein, nein, tut nein, nein uns noch wir, wir dürften ja gar nicht. Ja. ja, ich sag ja, wir haben keinen Führerschein. Und also das obligatorische Auto in der Garage. Ja. Aber da wir ja ohne Auto unterwegs sind. Wir sind mit Auto unterwegs. Aber unser Gustl ist so klein, da kommen wir überall hin. Ja, aber wir sind mit, mit Pkw unterwegs. In die engsten Klassen kommen wir mit Gustl. Eben, genau. Brauchen wir keine Pkw. Nein. gar nicht rein nur. Wenn die Türen geöffnet werden, dann kann man auch mal richtig reinschauen. Leisten können wir es uns nicht, aber Einstein können wir. Ja schon, aber Stöhne zu viel. Also Weltreisende ist gut für dieses Fahrzeug, aber hier braucht man auch Weltreisende mit Geld. Wie teuer kommt der Spaß? Wir haben das Fahrzeug gebraucht. <lacht> <lacht> Und äh, wir haben dem Vorbesitzer versprochen, nicht über Geld zu reden. Also Geld spielt keine Rolex. <lacht> Was noch kostet die Welt, Geld spielt keine Rolex. <lacht> da haben wir äh, Toilette drin. Was ist das für, für Kreuzern? Eine Zahackertoilette. Ne? Zahacker mit Vollkreuzern. Genau. Vielen ja. Dank. Da ist die Dusche. Und da ist Dusche drin. Da ist ein bisschen Material noch drin. Mhm. Jawohl. Das Schöne ist, dass das auch noch abtrennbar ist. Ne? Da ja. hat man hinten nochmal den Elternbereich abgetrennt. Das Fahrzeug ist etwas kleiner als unser Gustel, dafür etwas exklusiver ja. und vor allen Dingen man ist halt weiter oben. Jetzt schauen wir hier auf die CMD, aber, aber so extrem hoch ist das Fahrzeug gar nicht. Das ist jetzt der erste Stock von der Halle 1 und ich bin wieder beim Güdo. Jawohl, herzlich willkommen bei uns. Also der Güdo ist ein, als Weltreisender hier, aber nicht weil er Weltreisender ist sondern weil er Fahrlehrer ist. Stimmt das? Ja, wir haben eine Fahrschule in Kirchheim-Tech und Aha. die Fahrschule äh, hat sich spezialisiert auf Lkw und Omnibusausbildungen und alles was damit zu tun hat. Ja? Beim Geld kannst du uns nicht helfen. Nein, nein. Ja, ja ist ja nicht bereit dazu. Äh, aber beim Führerschein können wir uns helfen. Jawohl, das ist unser ja. Fachgebiet. Ähm, wir kriegen immer mehr Kundschaft ähm, in diesem Segment. Äh, Problematik, die neuen Führerscheine gehen ja nur noch bis sieben, äh, Entschuldigung, 3,5 Tonnen der Führerschein Klasse B und äh, die Fahrzeuge sind relativ schnell überladen. Ja. Äh, man hat es jetzt auch gesehen, in Österreich habe ich gehört, haben die 3,5 Tonnen an der Grenze rausgezogen, auf die Waage gestellt. Und das, was die überladen hatten, mussten die rausräumen, am Postamt aufgeben, an die Heimatadresse schicken ja. und da ist der Urlaub gelaufen. Und jetzt kommen diese Leute und sagen, ich würde mir gerne ein größeres Wohnmobil zulegen, ja, auch wegen der Zulast. Ja, und da kommen wir ins Spiel. Alles, was über den PKW-Führerschein darüber rausgeht, wird von uns gemacht. Kann man hier erwerben. Wir machen auch, das haben wir jetzt schon vereinbart, mhm. noch mal ein Video darüber äh, im März oder im April. Da fahren wir nämlich nach Kirchheim-Tech. Genau. Und dann schauen wir uns die Fahrschule mal genau an und jeder der interessiert ist an einen Führerschein von 3,5 auf 7,5 Tonnen oder von 7,5 auf 12, 14, 15 Tonnen. 40 ja, Tonnen. Ja, 40 Tonnen, der kann sich dann an den Güter wenden. Firmenlogo blenden wir ein und von der schönen bequemen Sitzecke zeigen wir auch nochmal eine Runde, damit ihr seht, warum wir so einen Führerschein auch machen können sollte wenn man das Geld dazu hat. So, jetzt stehen wir hier beim Andreas von der Firma ASS Zuziehhilfe. Ihr kennt es alle, man steht auf einem Stellplatz, alles ist schön ruhig und dann kommt der nervige Kastenwagenfahrer. Ja. Helle, was hast du denn jetzt schon wieder gesagt? Ich meinte nicht die Kastenwagenfahrer per se, ich meinte die Kastenwagenfahrer, die ständig die Tür auf- und zuschlagen. Ja, das ist schon sehr nervig. Aber nicht nur die Kastenwagenfahrer schlagen immer die Türen zu, sondern es gibt da auch Womo-Fahrer. Die nerven natürlich auch. Ja, wenn sie dauernd die Türen zuschlagen. Im Übrigen lieben wir alle Camper und Mitcamper, Egal ob Kastenwagen, Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil. Ja, genau. Wir lieben euch alle. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir den Clip nochmal von vorne an. Ja. So, jetzt stehen wir hier beim Andreas von der Firma Ast zuziehhilfe Ihr kennt das alle, man steht auf einem Stellplatz, alles ist schön ruhig und dann kommt der nervige Kastenwagenfahrer ja, und macht seine Tür auf und zu und der Andreas, vielen Dank, der hat uns ab Hilfe geschafft. Ja. Bitte, ihr lieben Kastenfahrer, lasst euch alle einbauen, das ist so angenehm. Kannst du es mal demonstrieren? Jawohl, selbstverständlich mache ich gerne. Ja, wir kennen das normale Geräusch, das möchte ich demonstrieren. So hört es an, wenn wir ohne Zuziehhilfe arbeiten. Ja, aber wir können auch ganz leise, ja, wir legen die Tür an und sie schließt sich wie von Zauberhand. Ja. Also, ihr lieben Kastenwagenfahrer, lasst es euch einbauen. Und dann gibt es ja auch die Wohnmobilisten, die auch manchmal etwas nervig sind mit ihren Türen auf und zuschlagen. Ja. Und für die gibt es jetzt auch eine Lösung. Genau, wir haben jetzt speziell entwickelt in der Vorserie für äh, Morello und Concord. Ja, da haben wir das Problem, dass es nur eine Türe gibt, war eine komplexe Aufgabe, weil man muss natürlich gewährleisten, dass es immer zu öffnen ist. Ja. Da haben wir hier eine neue Konstruktion. Ja. da wird diese Baugruppe in die Türe eingebaut. Ja, da haben wir dann den Schließmechanismus. Und in dem Türfalz wird diese Einheit eingebaut. Ja. Und jetzt haben wir hier, das sieht man ja ganz deutlich, die Möglichkeit, wenn jetzt der Haken halb geschlossen stehen würde, kann ich von innen hier entriegeln, ja. von außen wird hier eine Hydraulikleitung angeschlossen, da ja. geht eine Hydraulikleitung runter in den Kofferraum, dort habe ich dann den Gegenhebel ja, und kann dann gerade hydraulisch mit wenigen leichten Handgriffen wiederum den Zapfen zurückfahren. Blinkt es auch eine Sicherung einbruchsmäßig? Nein, das machen wir grundsätzlich nicht, ja, weil das ist immer eine rechts Situation. Wenn Sie jetzt einen Unfall haben ja, und die Einbruchsicherung wäre verschlossen, ja, dann kann sie keiner mehr rausholen aus dem Auto. Aha. Ja, deswegen machen wir das Aha, okay. Haftungstechnisch einfach nicht realisierbar. Und äh, wie schwer ist so ein Gerät? Das, das äh, Gerät liegt ungefähr bei 800 Gramm. Aha, also, das macht ja. das Kraut nicht mehr fest? Nee, äh, unbedingt. Wenn das Fahrzeug so und so über, über 3,5 ist, dann so und so nicht. Genau. Aber wenn es unter dreieinhalb ist, dann ist eine angenehme Türverschließung auch eine tolle Sache. Ein, ja. Eine Flasche Wasser weniger. Eine Flasche Wasser weniger, ja. Oder, oder 800 Gramm abnehmen, das geht auch, ja, ja, wenn genau. wir Sport machen. Ja. Jawohl. Ja. <lacht> danke fürs Interview. Gerne. Und danke für die Informationen. So hat mich gefreut. Viel Spaß noch auf der Messe. <lacht> So, da haben wir jetzt den Kurt Seider Guten Morgen. von der Nano-Versiegelung. Wir haben ja ein Video dazu gemacht, das verlinken wir auch da rein. Gott schön, dass wir euch sehen hier. Ich hoffe, dass ihr noch zufrieden sind mit eurem Fahrzeug. Wir sind zufrieden. Und es gibt ja eigentlich nichts Neues zu Nein. berichten, aber jeder, der, in der auf der CMT ist und sich für sowas interessiert, kann sich von dir beraten lassen. Der darf gerne vorbeikommen, ja. Was braucht er, damit er ein Angebot, an Verbindung ja, nur das bekommt. Alter und die Größe vom Fahrzeug und dann kann man ihm einen Preis zukommen lassen. Also, ist alles. schreibt euch die Größe von eurem Fahrzeug auf und das Baujahr, genau. oder bringt einen Kfz-Schein mit. Genau. Dann Macht euch ein Angebot und dann könnt ihr es versiegeln lassen in der Vielen Dank. Und jetzt stehen wir bei Glesana. Glesana haben wir schon auf dem Karavansalon vorgestellt in Düsseldorf und da war der Daniel, hallo ja, Daniel, das? Ja, das ist ein ausführliches Video, da könnt ihr euch das alles erklären lassen, wir sind auch jetzt in Norwegen gewesen mittlerweile und haben es uns nicht einbauen lassen, aber das liegt an uns, wir finden das nach wie vor für eine tolle Lösung und für ein tolles Geschäftsmodell, denn da wo gegessen wird, da wird auch geschnuppert äh, ja. und ja, Daniel hat ein paar Neuerungen, die will er euch jetzt kurz erklären. Ja, das Größte, was wir eigentlich gemacht haben in der Toilette, ist eine kleine konstruktive Anpassung. Wenn ihr euch mal anschaut, jede Toilette mit viel Platz, wunderbar, da geht der einmal frei auf. Wir hatten aber auch nach eurem Video und sehr viele Anfragen, dass die Leute gesagt haben, wir würden das System gerne nutzen, aber der Einbauraum ist zu klein. Einfach deshalb, wenn die Toilette zu nah an der Wand gebaut ist, dann fällt uns der Deckel zu. Und dann liegt er immer im Rücken und das ist nicht die komfortabelste Situation. Und dann haben wir uns was überlegt, quasi der Schweizer Erfindergeist. Und die Genialität liegt ja oft in der Einfachheit. Wir haben einfach den gleichen Deckel genommen, haben den softlos raus gemacht, haben den umgebaut und haben jetzt einen Deckel mit Magnetscharnier. So habe ich die Möglichkeit, die Toilette auch in ganz kleinen, begrenzten Räumen einzubauen. Und das Gute ist, der Magnet macht die Arbeit. Ich muss nicht mal zielen. Super. Also vielen Dank für die Erklärung, danke Daniel, euch, viel Erfolg kommen. auf der Messe danke und einen euch. guten Appetit für deine das Kunden. Wünsche ich euch und uns allen auch. Ja. <lacht> Tschüss, macht's gut. Wir sind jetzt hier bei Kipit. Keep Kipit Keep ja. genau. ist eine Marke der Firma Ratgeber. in der Hauptrichtung müssen es eine klassische Bandweberei. Und in der Firma gibt es leidenschaftliche Camper und daraus sind unsere Kipit Netze und Keeper Netze entstanden. Hier seht ihr das Do-It-Yourself-Set. Das Do-It-Yourself-Set zeichnet sich aus durch wahnsinnig viel Netz, das ihr in eurem Pack bekommt. Ihr könnt euch die ganzen Netze, die wir hier an unserem Messeturm dann auch haben, selber bauen. Dazu schneidet ihr einfach nur die Stangen, die dabei sind, zurecht. Das sind die Kederleisten. Schneidet euch das Netz auf die richtige Länge. Das heißt, einfach mit der Schere durchschneiden, kurz mit dem Feuerzeug dran, damit nichts ausfranst. Dann braucht ihr jemanden, der eine Nähmaschine hat. Oder ihr kennt jemanden mit einer Nähmaschine. Näht das ganze Netz hier einfach drauf, auf die Keterleiste. Dabei wird die Keterleiste ins Fahrzeug montiert. Kurz einziehen, fertig ist die Gabel. Und was kostet so YouTube-Do-It-Yourself-Set? Uh, so ein do it yourself set liegt im Shop bei 42,90 für das hohe Netz, also 13 cm hoch. Wir haben auch noch ein do it yourself set Mit einem hohen Netz, das dann so die klassischen Rüttelkanten ersetzt im Fahrzeug. Ja. Da liegt man bei 37 Euro. Und die äh, fest, fest eingestellten Netze, die, wie wir sie vorne sehen? Die fest eingestellten Netze, da können wir kurz zur so Wand gehen. Vor. Gehen wir hierher? Ja. Das sind jetzt die klassischen Keybit-Netze, gibt es in vier verschiedenen Größen. Einmal die Größe S, die Größe M, die Größe XL und die Größe L. Hier auf der Messe kosten die Größe S 8 Euro und die Größe XL kostet 10 Euro und die anderen beiden irgendwo dazwischen. Im Shop ist alles so rund 15 teurer. Wir liegen da beim XL, ich meine, bei 12 Euro. Ja, okay. Super easy und einfach. Wer Angst hat, dass was unten rausfällt, macht uns entweder selber, selber eine schöne Leiste unten dran oder montiert es klassisch hochkant, dann kann auch nichts rausfallen, wie zum Beispiel für Handys. Super, ja. Tolle Idee. Dankeschön. schön. Kibet in Halle 7, Stand C73. Genau. Wir freuen uns. Ciao. Schau mal auch bei der Firma Remektro vorbei. Und euch schon wieder der Bernd, der bekannt aus den Videos. Richtig. Und, und ja. der Band hat eine Neuerung und die zeigt euch jetzt. Also die Neuerung ist ganz einfach so: die schon ausgeliefert. Das ist jetzt der zweite. Auf Wunsch einer Concorde-Fahrerin oder einem Concorde-Fahrer haben wir einen Grill gebaut, der exakt in die große Schublade bei Concorde reinpasst. Das ist einmal in der, der Grill. Ich habe es jetzt in verschiedene Farben gemacht, weil wir eine eigene äh, Pulveranlage haben, eine Lackieranlage. Da kann man es aufstellen. Momentan ist es leer, da können Sie dann etwas reintun, was Sie haben möchten. Hier haben wir in 3D-Druck einen Halter gebaut für verschiedene Gewürze, die man hier reinstellen kann. Dann ist hier der Grill. Name sieht man, brauche ich jetzt nicht deta äh, detailliert sagen. Und jetzt habe ich dir die Möglichkeit zu grillen. Wenn ich jetzt noch Zubehör bräuchte oder sonst was, kann ich noch zusätzlich unten eine Schublade aufmachen. Hier ist ein Besteckhalter drin. Hier ist ein Schneidbrett drin. Hier können Sie noch bestimmte Utensilien ablegen. Und haben jetzt noch den anderen Punkt, dass wir im Bereich Gas, haben wir ja die beiden Gasflaschen mit dem Druckminderer. Und ich kann sie so rausnehmen, kann sie austauschen kann sie wieder reinstellen. Auch hier 3D-Druck, sodass eigentlich im Endeffekt nichts in der Gegend rumfallen kann. Das ist das momentan das modernste oder das neueste, was wir machen. Und der nächste Punkt, und das mal immer mal wieder reinschauen bei YouTube, der nächste Punkt wird sein, dass wir versuchen, verschiedene Grillsysteme in eine 60-40-Box zu bekommen. Das heißt, ich kann mich entscheiden, indem ich eine Box mitnehme mit dem Grillsystem oder ich kann mich entscheiden, ich nehme keine Box mit dem Grillsystem mit. gibt es verschiedene Ausführungen in der nächsten Zeit. Also wie immer alles durchdacht. Ab, ab und zu, ja. Und mit, mit Qualität gefertigt, ja. so wie wir das im letzten Video gezeigt haben. Da haben ja. wir nämlich die Firma vom Band gezeigt und das Video verlinken wir auch oben in der Infoleiste. Wo ist die da, oder? Genau, sie liegt. Also, <lacht> danke. Und aus dem Video, was du gerade gesagt hast, haben wir jetzt heute schon jede Menge Leute da gehabt, das, die das auf das Video gesprochen haben. Das haben wir gesehen. Und deshalb sind wir heute hergekommen. Herzlichen Dank. Das freut mich. Wir ja. machen weiter so. Danke dir. <lacht> Gehen natürlich auch zur Firma EcoFlow, da ist der Stefan, ist der ja, verantwortliche Standleiter hier und ich muss mal eins klar: wir haben jetzt schon mal diskutiert und ich erkläre das jetzt mal ganz kurz auf die Schnelle und wenn Sie was falsch sagt, dann haust man gleich eine auf den Hinterkopf, ja, ja ich kenne das so von der Uzi, weißt du, die macht das auch immer mit mir, ja, äh, also es gab ja von Computerbildern diesen Hinweis, dass das angeblich gefährlich ist, und ich habe ja auch schon viele Zuschauer gehabt, die mich auch ermahnt haben, wie lebensgefährlich das ist. Es ist natürlich nicht so. Wir haben ja auch ein Video klargestellt und es ist alles relativiert. Aber zu dem Bericht von Computerbild haben wir uns jetzt gerade nochmal ausgetauscht. Diese River Pro und die Delta Mini, die haben ein Problem, wenn man sie an den Hausanschluss anschließt, dann haben die den Strom durchgeschleust sodass dann am Endgerät der FI-Schalter des Hausanschlusses nicht mehr funktioniert hat. Und dafür gibt es oder gab es ein Update und damit ist dieses Problem behoben. Es gibt mit der Riffer Pro und auch mit der TELTA Mini keine gefährliche Situation mehr. So ist richtig. Das ist richtig so, ja. ja. Und natürlich mit Strom muss man immer vorsichtig sein, aber man muss auch mit dem Auto vorsichtig sein. Wenn ihr mit 150 aus der Kurve fliegt, mit der Bomobil, dann seid ihr auch tot. Ja? Ist so, oder? So, ist ja. Ja. Und der Strom muss auch vorsichtig sein, aber alles, was, äh, was an Sicherheit hergestellt werden kann, ist hier gewährleistet. Wenn oh, so? eure Geräte alles in Ordnung ist natürlich. Ja? So, und jetzt haben wir hier noch eine Neuerung, die uns der Stefan erklärt, nämlich einen tollen Kühlschrank. Jawohl, kann ich euch hallo, ich bin der Stefan von HG Power und wir machen hier auf der CMT den Stand äh, für EcoFlow. Was wir jetzt ganz neu auf der Messe haben und das Gerät ist jetzt vor drei Tagen bei uns eingetroffen, das ist der, äh, der Glacier, der erste EcoFlow-Kühlschrank ähm, mit ein paar ganz interessanten Features. Ähm, es ist ein Kühlschrank, der einen Akku hat. Den Akku kann man natürlich so wie immer aufladen ähm, mit Solarpanels, man kann ihn aber auch am Netzteil aufladen oder man kann auch mit der anderen, mit der EcoFlow Delta Pro oder der Delta Max betreiben. Ähm, der Kühlschrank selber, wenn man aufmacht, hat äh, zwei Kühlzonen, die man unterschiedlich einstellen kann. Ich zeige es euch mal da drüben, hat dann zwei Kühlzonen, die man, unters mit, auf, auf, die man unterschiedlich einstellen kann von der Temperatur und man kann tatsächlich die Temperatur runterregeln. Die sind deutlich in den Minusbereich, also man kann dann auch äh, einfach auf minus 20 Grad ein anderes Fach auf eine normale Kühltemperatur einstellen. Ja, so viel vielleicht zu den Kühlfächern. Und als ganz besondere Eigenschaft haben wir hier einen Eiswürfelmaker. In diesem, in diesem speziellen Fach äh, kann man Eiswürfel herstellen in, muss man schon sagen, Rekordzeit. Ähm, wenn ich hier Wasser reinfülle und dann äh, diesen Eiswürfelmaker einschalte, dann macht er aus dem Wasser innerhalb von 10 Minuten, 10-15 Minuten macht der Eiswürfel. Also eigentlich etwas mehr für etwas Luxuscamper. Fürs Zelt etwas weniger, weil ja. schwer transportabel. Aber ja. wer Komfort sucht im, mit dem Wohnmobil oder auf Campingreise, für den ist es ideal. Auf jeden Fall. Und wegen der Transportabilität das Gerät hat äh, hinten zwei ja, genau. und vorne wie bei der Delta Pro ähm, die Möglichkeit äh, mit so einem Teleskopauszug äh, ja, eben auch mobil zu sein. Vor allem wenn er beladen ist, kann er natürlich schwer sein, der ist jetzt ziemlich voll und so kann man ihn dann doch ziemlich äh, gut transportieren. Holt euch einfach Informationen ein, okay. wir verlinken hier EcoFlow unten. Und auf der Webseite steht alles drin: alle Preise und Lieferzeiten und alles drum und dran. Alles klar, ganz neu eingetroffen. Ja, vielen Dank für das Gespräch und Gerne. viel Erfolg auf der CD Alles klar, euch auch, alles Gute, ne? Ja, ciao. Danke, tschüss. Auf den Lofoten liegen. aber die Lofoten von denen habt ihr doch schon längst gehört, deshalb wollen wir euch heute hier Senja vorstellen. Das ist eine jetzt folgen noch ein paar Impressionen aus der Perspektive unseres Kamerakindes Lennox. So, da haben wir angefangen am Freitagmittag und da hören wir jetzt am Sonntagabend erstmal auf, das waren unsere in, in, äh, äh, äh, Eindrücke, ja, genau, die, die ersten Eindrücke von der Messe, nicht die Impressionen, sondern unsere die, die Eindrücke, Eindrücke mit nützlichen Tipps, mit Updates, ja und wir sind ja noch bei Tage da. Vielleicht finden wir da noch mal irgendwas, was wir euch zeigen können. Aber für heute ist erstmal Schluss. Wir werden noch versuchen ein paar Autos aufzunehmen. Ja, aber, aber bis jetzt wissen wir es noch nicht. Ich habe auch übrigens keine Knieprobleme. Das ist eigentlich nur der Durchsetzungsstab. Ja. Damit wir dann leichter in die Autos reinkommen. Ja, ja, ja, ja, ja klar. Der erzählt <lacht> Er erzählt da wieder welche Geschichten. Ja. Natürlich hat er Knieprobleme für alle, die das noch nicht wissen. <lacht> Aber er kann laufen mit ja. Stock. Aber wir hoffen, es hat euch gefallen und es waren ein paar interessante Eindrücke dabei. Und ansonsten können wir die CMD nur empfehlen. Die geht noch über eine Woche bis Ende nächster Woche. Nächste Sonntag, also schaut ja. einfach in Stuttgart vorbei. Wir verabschieden uns und hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Jawohl. Und wir melden uns wieder, denn am Mittwoch geht es dann auf Reise. Ja. Genau, so machen wir das jetzt. Also Ciao. tschüss.